Wir sind die älteste deutsche Armbrustschützengesellschaft. Hier können Sie das alles nachlesen. Hier gucken Sie. Ja. Und Ihnen noch was erzählen? Oder ist das nicht ein Band zur 725-Jahrfeier in Bild und Text? Alles alleine gemacht. Und das habe ich den Schützen damals geschenkt weil ich jetzt auch mit dem neuen Buch nochmal eine gewisse Erinnerung brauche. Habe ich mir das wieder zurückerbeten. erbeten? Hier ist sie. Hier ist die Kamera. Ja, das sind die Aufnahmen, die wir zusammen mit dem Landschaftsverband zu unserem Jubiläum erbeten hatten, dass wir das mal archivieren, dass wir was Dauerhaftes haben und da war der Dr. Seemann direkt bereit mit ganzer Mannschaft gekommen und hat drei Tage lang unsere Schützen äh, fest am Fuchsberg verfolgt, aufgenommen. Und die, die Aufnahmen sind ja später dann ein ganzes Jahr lang in Kommern, in dem dort den Freilichtmuseum gezeigt worden. Und dann sind sie gemottet worden, die Sachen ist ja klar.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 die am 1. Juli Sonntag ihr Hauptfest begeht.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 Wir sind spanisch besetzt gewesen hier, damals, 1600 so und so viel, spanisch. Dann ist die Regentin Clara Isabella von Spanien, hat hier ihr Gebiet äh, na, besuch, besucht. Wir haben auch die spanische Fahne, Rot, Gelb, Rot, haben, tragen wir heute noch. Und die Isabella Clara hat uns nach einem solchen Besuch,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 Arbeit verlangt ein bisschen, ja. ja. Immer die ich wir arbeiten nicht. Nicht? Ja. Okay. Noch ja, mal ja. Dass man in der Zwischenzeit zu lang der Vogel aufgesetzt wird, ein freundliches Stück auf den heutigen Tag wird. So, oh, Während man dem Schützenwein zuspricht, werden draußen die Vorbereitungen zum Aufsetzen des Königsvogels getroffen. Am Schaft der Stange, die schwenkbar in einem sieben Meter hohen, fest verankerten Gestell ruht befestigt man zunächst das über ein Rollensystem geführte Seil. So, liebe Majestät, liebe Schützen, wir hoffen, dass wir dieses deutsche Schützenfest mit Anstand hinter uns bringen. Wir haben eine Majestät, die zweimal König gewesen ist. Und es besteht die Chance, unsere Majestät heile zu werden. Unsere Majestät hat also gebeten, einen fairen Kampf zu führen. Er möchte nicht, dass manipuliert wird oder gar absichtlich vorbeigeschossen wird. Sollte das Glück ihm beschieden sein, wieder König zu werden, so wird er die Kaiserwürde auf Lebenszeit rücken. Dankeschön. Die Majestät noch mal das Glas erheben. Am Schützensonntag wird in Herzogenrath als erster immer der Königsvogel ausgeschossen.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 An der Unterseite ist der Körper leicht angebohrt, so man ihn mit sieben bis acht Umdrehungen unverrückbar fest auf die eiserne, schraubenartig geformte Spitze aufziehen kann. Der blumengeschmückte Königsvogel wird zum Schluss mit bunten Luftballons und Eichenlaub behängt. Das Hornsignal kündigt an, dass das Schießen auf den Königsvogel nun beginnt. Robert, 18, Pfeile. 18 Pfeile. Nicht mehr, bitte.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 oder 13, je nachdem, wie wir Platz haben, schützen, querbeet, schießen. Nicht aufgelegt, aus der freien Hand. Und der Vogel ist etwa 36 Meter von ihnen entfernt in der Höhe. Da die 6 Meter hohe Böschung des Schießhügels zur Länge der Vogelstange hinzuzurechnen ist, muss das Ziel in steilem Anschlag auf 38 Meter Entfernung gesucht werden. Also müssen Sie... Schön, stramm, äh, sich konzentrieren, zielen und treffen. Jeder Schütze schießt mit seinem eigenen Bogen. Die Abschusskraft der ungefähr 15 Pfund schweren Waffe beträgt 450 Kilo.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 In dem Festjahr haben wir uns also eine eigene Silberplakette besorgt und die kriegte man dann, wenn man erfolgreich war, nicht König als Anhänger. Und auf der Rückseite ist dann der Herzogenrater Löwe mit der Armbrust. Das ist unser Vereinszeichen. Wenn die erste Schießrunde zu Ende geht, haben sich am Fuchsberg mehrere tausend Herzogenrater eingefunden, um den Ausgang des Wettkampfes mitzuerleben.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 Und so schießen wir aus der freien Hand. Nochmal wichtig, die Münstereifler schießen alle aufgelegt. Hier ist unsere Stange, hier stehen wir rum.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 Wer seinen Bogen jetzt noch in Reparatur geben muss, wird sich kaum noch am Endkampf beteiligen können. Und wenn der Vogel dann runterkommt, den, dann haben sie Glück, ja, oder kriegen einen Becher. Aber der erste Vogel, der ist sonntags immer, das ist dann der Königsvogel. Ich kann jetzt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 <lacht> Junge, Junge, Hier ist die Stange runtergelassen und da klettert einer rauf, um den neuen Vogel draufzusetzen. Das ist auch interessant. Und da, in freien Schuss, das ist ein Engel von mir hier, der da oben drauf sitzt. Der war mein Pfeiljunge. Wir mussten der ja dann die Pfeile zurückholen.